Hallo, meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich mit euch über Elmex Gelee sprechen. Also bleibt dran! Ich habe Elmex Gelee ja schon in meinem letzten Video, in dem Video über Zahnpasta, erwähnt. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich verlinke das hier oben einmal. Schaut unbedingt rein, da geht es rund ums Thema Zahnpasta. Und ich finde aber, dass Elmec Chalet ein extra Video verdient hat, denn es ist ganz, ganz wichtig, dass man Elmec auch richtig anwendet. Und das möchte ich euch an diesem Video erklären. Ich fasse vor, aber nochmal ganz kurz zusammen, was Elmec Chalet überhaupt ist. Elmex Chalet ist eine Zahnpasta, die mehr Fluorid enthält als normale Zahnpasta. Um genau zu sein, 12.500 ppm. Und deswegen sollte man Elmex Gelee auch nur einmal in der Woche verwenden und es gibt lmax auch nur in der Apotheke zu kaufen beziehungsweise ich habe es jetzt auch bei Amazon gesehen, also ich verlinke euch das unten mal, aber generell ist es eben apothekenpflichtig. Was bringt Elmex-Gelee? Dadurch, dass Elmex Gelee so einen hohen Fluoridgehalt enthält, es ist sehr, sehr gut geeignet zum Kariesschutz. Und zwar einerseits als vorbeugende Maßnahme, denn das Fluorid verbindet sich ja mit dem Zahnschmelz und dadurch wird der Zahnschmelz widerstandsfähiger gegenüber Säuren. Also es hat einen vorbeugenden Effekt als Kariesschutz. Aber auch wenn ihr bereits eine beginnende Karies habt, also eine Karies im Anfangsstadium, Initialkaries nennt man das, auch dann würde ich euch dringend Elmex Gelee empfehlen. Denn bei einer Initialkaries ist es so, dass bereits Mineralien aus dem Zahnschmelz herausgelöst wurden, der Zahnschmelz an sich aber noch intakt ist. Und diese beginnende Karies ist auch wirklich nur auf den Schmelz begrenzt. Also es ist eine ganz, ganz kleine Schmelzkaries, wo nur Mineralien herausgelöst wurden und die Oberfläche ansonsten aber noch intakt ist. In diesem Anfangsstadium ist es möglich, dass sich wieder Mineralien in den Zahnschmelz einlagern und der Fortschritt der Karies damit aufgehalten werden kann oder man das ganze sogar, wenn es sehr klein ist, sogar wieder rückgängig machen kann, dadurch, dass wieder Mineralien in den Zahnschmelz eingelagert werden. Und auch dafür ist Elmec Gelee super, super gut geeignet. Außerdem hat es einen positiven Effekt auf freiliegende Zahnhälse, also die Kälteempfindlichkeit wird dadurch vermindert. Und insbesondere, das muss ich nochmal betonen, würde ich es euch ganz, ganz dringend empfehlen, wenn ihr eine festsitzende Zahnspange tragt. Weil die Mundhygiene, wenn man eine festsitzende Zahnspange trägt, sowieso sehr, sehr schwer ist. Und dann würde ich unbedingt zur zusätzlichen Unterstützung Elmec Gelee nehmen. Generell kann Elmex Gel von Kindern ab sechs Jahren verwendet werden und ich würde es auch wirklich ab sechs Jahren empfehlen, das einmal in der Woche zu verwenden. Bis 35 Jahre macht es auf jeden Fall Sinn. Ab 35 sinkt statistisch gesehen das Kariesrisiko für all diejenigen, die bis dahin mit Fluorid geputzt haben. Weiß ich nämlich, dass Fluorid über die Jahre in den Zahnspitz einlagert, der Schmelz immer stärker und härter und widerstandsfähiger wird und deswegen hat man eben ja, Studien gemacht, die belegen, dass das Kariesrisiko ab 35 Jahren wieder sinkt. Aber wie gesagt, es ist nur statistisch gesehen, es kann auch nicht schaden, ein Mechgelé noch länger zu verwenden, insbesondere dann, wenn ihr bereits in der Vergangenheit viel Karies hattet oder mehrere Füllungen habt und auch schon ja, Kronen womöglich, also wenn ihr da in der Vergangenheit schon oft Karies hattet, dann würde ich es euch auf jeden Fall auch empfehlen, das noch länger als 35 Jahre zu verwenden. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wendet man es denn richtig an? Das ist nämlich wichtig, damit LMAG Gelee richtig wirken kann. Also ihr verwendet Elmex Gelee ja nur einmal in der Woche, am besten abends, damit es eben über Nacht einwirken kann. Und zwar macht ihr erst eure ganz normalen Mundhygienemaßnahmen, also alles was dazu gehört. Interdentalbürstchen, Zahnseide, ihr putzt euch ganz normal die Zähne mit eurer normalen Zahnpasta, verwendet am besten auch die Solo zahnbürste hinterher, also das Gesamtpaket, was ihr sonst auch macht, macht ihr auch, wenn ihr Elmex Gelee verwendet. Und... Danach, wenn die Zähne sauber sind, dann putzt ihr nochmal drei Minuten mit Elmex-Gelais. Das ist nämlich einerseits wichtig, Fluorid kann nur auf sauberen Zähnen wirken und überhaupt zum Zahnschmerz durchkommen. Also deswegen erst normal die Zahnpflege machen und hinterher Elmex-Gelais benutzen auf den sauberen Zähnen. Und drei Minuten ist eben wichtig, weil Elmex-Gelais eine gewisse Einwirkzeit braucht, um überhaupt richtig wirken zu können. Elmac selbst sagt 2 bis 3 Minuten, ich würde euch aber 3 Minuten empfehlen und auf keinen Fall länger als 5 Minuten damit putzen. Also stellt euch am besten Timer, man kann das aus dem Kopf ganz schwer einschätzen, wie viel Zeit schon vergangen ist, stellt euch am besten Timer, 3 Minuten. Dann, wenn die 3 Minuten um sind, spuckt ihr die Zahnpasta aus und spült auch hinterher euren Mund mit Wasser aus. Ich bin immer dafür nach dem Zähneputzen den Mund mit Wasser auszuspülen. Zahnpasta ist nämlich kein Lebensmittel und sollte nicht heruntergeschluckt werden. Natürlich gelangt trotzdem ein bisschen von der Zahnpasta in den Körper, sei es über den Mundschleimhäute, weil die Mundschleimhäute eben die Zahnpasta absorbieren, oder aber weil doch ein gewisser Rest im Mund verbleibt, den man dann letztendlich runterschluckt. Ja klar, also man kann nicht abstreiten, ein gewisser Teil landet trotzdem im Körper, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr euch den Mund mit Wasser ausspült, ist der Großteil ja schon mal ausgespült. Dann würde ich euch empfehlen, wirklich nur eine Erbsengröße zu verwenden. Also nur einen kleinen Klecks an Zahnpasta, denn das Elmex Gelee schäumt extrem doll. Und wenn ihr mehr verwendet, dann habt ihr irgendwann euren ganzen Mund voller Schaum und haltet es gar nicht durch, drei Minuten damit zu putzen. Also wirklich nur so eine Erbsengröße verwenden. Ja, und danach ist es natürlich wichtig, dass ihr vor allem nichts mehr esst. Und wenn ihr noch etwas trinken wollt danach am Abend, dann auf jeden Fall nur noch Wasser trinken. Und zu guter Letzt, für all diejenigen von euch, die noch unter 18 Jahre alt sind, oder aber falls ihr Kinder habt, zwischen 6 und 18 Jahren, könnt ihr euren Zahnarzt fragen, ob er euch ein Rezept für Elmex Gelee ausstellt. Denn... Es gibt ein, ein Individualprophylaxeprogramm für Kinder, die das sechste Lebensjahr vollendet haben, aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben. In, für diese Kinder und Jugendliche gibt es ein Individualprophylaxeprogramm, wo eben ja, die Mundhygiene des Kindes oder des Jugendlichen überprüft wird. Die Mundhygiene wird erklärt, wie es besser putzen sollte und so weiter. Die Zähne werden angefärbt, die werden gereinigt, hinter wird alles fluoridiert. Das ist eben dieses Individualprophylaxeprogramm. Und im Rahmen dieses Programms kann der Zahnarzt auch elmex als rezept verschreiben. Und soweit ich weiß, müsst ihr es trotzdem erstmal bezahlen, könnt das dann aber bei eurer Krankenkasse einreichen und bekommt hinterher das Geld wieder. Da würde ich auf jeden Fall euren Zahnarzt mal nachfragen. Aber wie gesagt, das gilt nur zwischen 6 und 18 Jahren. Also ab 18 geht es dann nicht mehr. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann werdet ihr immer über zukünftige Videos informiert. Und ihr dürft mir auch sehr gerne auf Instagram folgen. Bei Instagram poste ich auch immer mal wieder Fotos zum Thema Gesundheit, also gar nicht mal nur Zahnpflege, sondern Gesundheit allgemein. Oder auch in meiner Story erzähle ich da viel drüber. Und ihr bekommt auch ein bisschen was von meinem Alltag so mit. Also falls euch das interessiert, dann könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen. Ich würde mich sehr freuen. Und schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat und ob ihr Elmex Gelee verwendet. Und falls ihr noch weitere Videovorschläge habt, worüber ich neue Videos drehen soll, schreibt mir das auch bitte in die Kommentare. Ich freue mich immer sehr, sehr, sehr doll über eure Anregungen und gehe da super gerne drauf ein. Weil ich will ja schließlich das machen, was euch interessiert. Ich weiß das alles schon, was ich hier erzähle. Also was interessiert euch? Das, das interessiert mich.